hallo und herzlich willkommen zu diesem video schön dass ihr wieder dabei seid ich möchte heute mit euch ein ganz bestimmtes thema ansprechen und zwar musst du als hundehalter die ganze zeit die führung für deinen hund übernehmen und wie machst du das es gibt hundehalter die sind mittlerweile so verzweifelt weil sie so oft versucht haben, die Führung für ihren Hund zu übernehmen, sind daran gescheitert. Und was machen sie? Sie leihen ihren Hund einfach ab, lassen ihn laufen und sagen dann zu anderen Hundehaltern, "Ha, der macht ja nichts. macht doch deinen auch los. Kennt ihr sowas? Also es sind dann Hunde, die sind fortlaufend versucht worden zu erziehen. Aber der Mensch hat es einfach nicht geschafft, mit dem Hund eine Beziehung aufzubauen und ihn zu erziehen. Also es gibt viele Menschen, die wollen die Führung für ihren Hund übernehmen, schaffen es nicht und irgendwann kapitulieren sie. Das ist nicht wirklich eine gute Lösung. Ich finde, um seinen Hund zu führen, bedeutet es nicht nur, ihn an die Leine zu nehmen, die Leine kurz zu nehmen und ihn durchs Leben zu führen. Führung bedeutet, dass wir dem Hund zeigen, dass wir souverän und selbstbewusst durch alle Situationen gehen können. Wenn man sich jetzt überlegt, dass es viele Menschen gibt, die in ihrem Leben geführt werden, überlegt euch das. Es gibt ganz viele Menschen, die gehen morgens zur Arbeit und werden geführt. Und da kommen die auch gut mit klar. Da haben die überhaupt kein Problem mit. Morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, Anweisungen befolgen, nachmittags nach Hause fahren. Tschüss, Feierabend. Wenn man also selber die ganze Zeit geführt wird, dann übernimmt man häufig keine Verantwortung, also keine Führung mehr für sich selbst, sondern man erledigt irgendwelche Dinge. Wenn wir also das Führen von uns anderen überlassen, wie willst du dann deinen Hund führen? Du bist es doch gar nicht mehr gewohnt, deinen Hund oder dich zu führen. Und hier habe ich einen wichtigen Tipp. Versuche einfach mal in deinen Alltag wieder mehr Dinge einzubauen, die dir zeigen, dass du die Führung selber übernehmen kannst. Sprich, wenn du beispielsweise auf der Arbeit, und da bewegen wir uns nun die meiste Zeit unseres Lebens, für manche sehr, sehr traurig, für manche sehr, sehr schön. Und ähm, wenn wir da die ganze Zeit auch zulassen, dass Menschen uns führen, obwohl wir uns dabei nicht gut fühlen, dann brecht mal aus diesen Mustern aus. Ihr könnt auch selber die Verantwortung übernehmen. Ihr könnt selber führen. Ihr könnt selber auch mal mit eurem Chef, mit eurem Arbeitskollegen ganz offen, ohne Vorwürfe sprechen und sagen, hey, ich würde gerne ein bisschen mehr Führung übernehmen. Also ich würde gerne die und die Sachen mal selber übernehmen. Ich kann das. Ich sehe mich in dieser Aufgabe. Also... Gebe mir bitte die Möglichkeit, mich zu entfalten, damit ich mich und auch andere führen kann. Das heißt, selber Verantwortung übernehmen bedeutet, souveräner zu werden. Und dann ist man nicht nur souveräner mit sich in seinem Leben, auf der Arbeit, in der Beziehung, sondern auch mit seinem Hund. Ich finde dieses ständige, kontrollierte Führen eines Hundes ist echt enorm anstrengend. Vor allen Dingen für den Hund. Denn der sieht sich in so einem Erziehungsmantel, in so einem Druckkostüm, wo er funktionieren muss. Und manchmal versteht der Hund seinen Mensch überhaupt nicht und weiß gar nicht, warum er so seltsam führt. Sprich, der Mensch. Es gibt viele Hunde, die sind viel, viel selbstbewusster, als ihre Menschen glauben. Und diese Hunde könnten ihre Menschen ganz souverän und locker durchs Leben führen. Aber der Hund kommt gar nicht dazu, weil der Mensch die ganze Zeit meint, er müsste den Hund dominierend führen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Da dürft ihr noch mal drüber nachdenken oder die, die sich angesprochen fühlen. Wie komme ich denn jetzt in die richtige Richtung mit meinem Hund? und muss nicht immer wieder führen und habt trotzdem eine gute Basis für eine wundervolle Beziehung. Indem ihr euch hier loslasst, indem ihr hier aufhört zu führen, führt aus dem Bauch heraus. Macht es einfach so, wie es sich gerade anfühlt. Denkt nicht die ganze Zeit darüber nach. Wir denken eh viel zu viel. Wir kriegen andauernd irgendwelche Vorschriften gemacht. Und wir sind damit beschäftigt, das in bester Zufriedenheit für die anderen zu erfüllen. Lasst los, was euch festhält, damit ihr die Möglichkeit bekommt, souverän und aus dem Bauch heraus euer Leben so zu führen, wie ihr das gerne hättet. Denkt mal darüber nach, dass ihr ganz viele Dinge im Leben tut, die euch nicht gefallen ihr lasst euch also verführen und ihr lasst euch von anderen menschen zu dingen führen die ihr gar nicht wollt und dann geht ihr hin mit diesem ja mit diesem druck den ihr in eurem körper in eurem kopf aufbaut und wollt dann euren hund führen das kann nicht gut gehen der hund nimmt euch nicht ernst er spürt dass ihr nicht authentisch seid also, wenn ihr euren Hund führen wollt und das in einer Ausgeglichenheit und in einem Selbstverständnis, dann macht es aus dem Bauch heraus und hört auf, die ganze Zeit darüber nachzudenken. Ich empfehle euch, mit euren Menschen, mit denen ihr jeden Tag verbringt, egal ob in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in der Familie, auf der Arbeitsstelle, ins offene Gespräch zu gehen und zu sagen, ey, ich habe viel mehr Qualitäten als einfach nur hier hinkommen, eine Beziehung führen oder hier hinkommen, arbeiten, hier hinkommen und für Schwiegermutter oder für Mama funktionieren. Nee, ich habe viel mehr Qualitäten. Ich kann mich selber führen. Und wer sich fühlt, der führt. Der führt vor allen Dingen ein harmonisches Leben. Also, wollt ihr euren Hund zukünftig harmonisch führen? Dann aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus, aus dem Herzen heraus. Hört auf zu funktionieren. Und hört auf, dass ihr fortlaufend haben wollt, dass eure Hunde funktionieren. Führt bitte ein harmonisches Leben mit eurem Hund. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert meinen Kanal, klickt hier unten, schreibt Kommentare. Hier rein und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.